Hallo, ich habe eben so einen schönen Post gelesen von einem lieben Kollegen, der die Frage gestellt hat, hast du deinen Urlaub schon beantragt oder bist du im geilen Leben, im geilen Dauerurlaub? Und da ist uns mal gerade bewusst geworden, gell? dass wir im geilen Leben, im geilen Dauerurlaub angekommen sind und das möchte ich mal mit dir teilen. Und auch wenn ich dir damit jetzt auf den Keks gehe, wie man so schön sagt, ich weiß, ich dir helfen kann. Und ich weiß auch, dass es für dich eben auch möglich ist, in ein geiles Leben, in einen geilen Dauerurlaub zu starten, aber nur unter einer Bedingung. Wenn du dir helfen lassen möchtest, wenn du es wirklich möchtest, wenn du wirklich aus deinem jetzigen, ich nenne es jetzt mal Drama, auswählst und durchstarten möchtest, dann ist definitiv alles auch für dich möglich. Es steht nirgendwo geschrieben, dass du dir, um es jetzt in dieser Sprache nochmal auszudrücken, dir kein geiles Leben in einem geilen Dauerurlaub oder mit einem geilen Dauerurlaub, wo du Urlaub vom Urlaub machen kannst oder wie auch immer du das nennen möchtest, kreieren kannst. Alles fängt hier im Kopf an. Okay? Tschüss.